Wir sind hier auf der E-World 2017 auf dem Stand der Siemens AG, unsere Mitgesellschafter. Wir, die Katerva GmbH, zeigen hier unsere Vision, jedes Wohnhaus wird zum Kraftwerk. Ein Kraftwerk ist viel mehr als eine PV-Anlage. Kraftwerk heißt, ich kann Fahrplangeschäfte machen, ich kann an Energiemärkten teilnehmen. Wir erreichen das damit, wie wir das hier zeigen, dass wir die PV-Anlage ergänzen mit einem leistungsfähigen Speicher, vernetzen die über eine sichere Mobilfunkverbindung und schaffen damit eine Plattform. Diese Plattform bieten wir unseren Partnern, den Energieversorgern an. Wir konnten hier bereits eine erste Partnerschaft mit Vattenfall unterzeichnen.